Ist eine Hebebühne. Man sollte die Lehre nicht machen, wenn körperlich nicht fit ist oder handwerklich nicht gut. Heute bin ich mit dem Spürbus unterwegs, aber ich arbeite auch sehr gerne mit dem Lastwagen.